Denno mit interaktivem Transkript eignet, eignet sich nicht nur für Gehörlose, Komma, sondern auch für alle anderen, die aus dem reinen Transkript etwas lernen wollen. In diesem Fall Bietet, bietet es sich an, an Komma, das Transkript zu lesen und sich die entsprechende Kurzschrift Darstellung nur mental vorzustellen zu stellen.